So, willkommen zur heutigen Präsentation. Das Thema heute ist Taster. Da, der Vorrang bei Rechenarten. Und das läutet Klammer vor Punkt vor Strich. Punkt, Rechnungen sind Mal und Durch, genau weil sie Punkt haben. Strich, Rechnungen sind Plus und Minus, genau weil sie Striche haben. Okay, ja, warum jetzt muss es überhaupt eine Regel geben? Schauen wir mal dieses einfache Beispiel. 6 mal 5 minus 3. Wenn ich jetzt zuerst die Punktrechnung mache, also 6 mal 5, und dann die Strichrechnung, also Minus, dann ist das Ergebnis 30 minus 3, und das ist 27. Wenn ich aber zunächst die Strichrechnung mache, also wenn der Vorrang umgekehrt ist, dann muss es 6 mal, 5 minus 3 ist 2, und das ist 18. Also das heißt, es, da entsteht ein unterschiedliches Ergebnis. Es kann nicht sein, aber dass es zwei Ergebnisse gibt. Ja. Man muss wissen, was da gemeint ist. Und daher haben wir gesagt, es gibt eine Regel, Punkt, Vorstrich. Also das ist das Richtige, das gilt dann nicht. Okay. Wenn aber ich doch ein Klammer habe, 6 mal 5 minus 3 in Klammer, ja, wie hier, dann gibt die Regel Klammer vor Punkt. Ja. Und das bedeutet in diesem Fall ist es tatsächlich das Ergebnis 18, weil ich muss zuerst 5 minus 3 berechnen. Und 5 minus 3 ist 2, 6 mal 2 ist 18. Und da ist das Ergebnis. Gut, gehen wir weiter jetzt. Machen wir dieses langes Beispiel Okay. Wie ist die Regel Klammer vor Punkt vor Strich? Okay. Hier haben wir mehrere Klammer. Und wir müssen die Klammer alle Rechnungen in den Klammern tatsächlich erst tun. Jetzt, in manchen Klammern hier drinnen gibt es doch sowohl Punkt- als auch Strichrechnungen. Dann folgt auch Folgt man auch wieder der Regel, also Punkt vor Strich. Ich muss zuerst die Punktrechnungen machen. Hinweis. Also, wenn Sie noch keine Erfahrung haben, bitte machen es wirklich Schritt zum Schritt. Das bedeutet jetzt in diesem Fall, was hat jetzt Vorrang? Die Punktrechnungen in Klammern. Also ich muss nur diese Punktrechnungen machen. Da sind sie. In dieser Klammer habe ich zuerst 6 mal 5, das ist 30. Und den Rest lasse ich genau so, wie es da steht. Klammer auf, Klammer zu, mal. Dann hier ist die Punktrechnung durch. 55 durch 11 ist 5. Und das lasse ich wieder so. Minus. Bitte hier kein Minus rechnen, kein durch machen. Erste Klammer. 104 durch 13, das ist doch 8. Und ich schreibe den Rest genau, wie es ist. Plus 1 und Klammer zu. Und dann Plus. Wieder kein Plus erst rechnen. Zunächst die Klammer und in Klammer die Punktrechnung allein. 72 durch 8 ist 9, minus 10, Klammer zu, mal minus 5. Und da bin ich hier soweit. Okay, nächster Schritt jetzt. Hier ist das Ergebnis 30, minus 23, das ist doch 7. 7 Den Rest schreibe ich, wie es ist, mal, und ich rechne auch wieder die Klammer, hier, also immer wir sind immer noch bei den Klammern. 9 ist das Ergebnis hier. Minus. Das bleibt so, das ist nicht in Klammer. Also ich mache jetzt nur die Klammer immer noch. Das heißt, ich berechne hier nichts. Ich mache nur diese Klammer jetzt. 8 plus 1 ist 9. Okay. Ich Rechnung nur in der Klammer. Und dann 9 minus 10 ist minus 1 mal minus 5. Okay. Das heißt jetzt. Es gibt die Regel jetzt bei der Multiplikation. Plus mal plus ist plus, plus mal minus ist minus, minus mal plus, minus, minus mal minus, plus. Und diese Regel müssen wir hier folgen. Also 7 mal 9 ist 63, minus, das ist doch 11. Ich mache jetzt, bitte, ist der nächste Schritt, was ich jetzt hier mache. Ich bin jetzt hier eigentlich, an dieser Zeile hier, bin ich eigentlich mit den Klammern, Fertig. Es gibt hier drinnen keine Rechnung mehr zu tun. Ja? Keine Rechnung mehr. In den Klammern. Also ich gehe zum nächsten Schritt. Schritt. Entschuldigung. Schritt. Punkt. Vorstrich. Also ich muss die Punktrechnungen machen. Also diese, diese und diese. Wo es Punktrechnungen gibt, muss ich zuerst machen. 7 mal 9, 63. 99 durch 9, 11. Minus 1 mal minus 5. Minus mal minus ist Plus. Und das haben wir jetzt gepasst. Ja? Noch einmal. Minus mal minus ist plus. Ja? Und das wird dann 5 da sein. Noch einmal. 7 mal 63, 99, 99, 11. Minus mal minus plus, 1 mal 5, 5. Also 63 minus 11 plus 5 ist 57. Und damit sind wir fertig. Wie ist das jetzt? Ah, hier ist ein Beispiel für, die, für diese Regel. Plus mal Plus ist Plus, Plus mal Minus ist Minus, Minus mal Plus ist Minus und Minus mal Minus ist 6. Es muss aber ein Mal dazwischen stehen. Minus 2, Minus 3 ist nicht 6. Das ist Minus Minus, das ist eine Subtraktion. Ja? Und es ist dann Minus 5, das Ergebnis. Passen Sie immer auf. Ja? Es gibt kein Mal dazwischen. Das, diese Regel gilt nur, wenn ich Multiplikation habe. Okay, gehen jetzt wieder weiter, machen wir noch ein Beispiel. Okay, hier. Und fangen wir hier an. Das ist das Beispiel. Und wieder fange ich mit den Klammern an und in den Klammern nur mit den Punktrechnungen. Die Vorrang vor den Strichrechnungen haben. Also 7 mal 3 ist 21, 124 durch 4 ist 31, 4 mal 7 ist 28. Hier gibt es keine andere Punktrechnung, also das lasse ich so. 66 durch 11 ist 6 und da sind wir mit den Punktrechnungen in den Klammern fertig. Jetzt müssen wir die Klammer aber doch immer noch ausrechnen. Also 21 minus 31 ist minus 10. Das ist minus bitte. Immer aufpassen, das ist weniger als 0, also minus 10 ist es hier. 28 minus 27 ist 1 und 6 minus 6 ist 0. okay wir sind jetzt mit den Klammern fertig. Also in dieser Klammer, die einzige, die jetzt noch bleibt, gibt es keine Rechnung mehr zu tun. Also wir müssen den nächsten Schritt machen, also Punkt Vorstrich. Mit den Klammern sind wir fertig, Punkt Vorstrich. Also müssen wir zuerst diese und diese Rechnungen machen. 5 Mal minus 10 ist plus mal minus minus, 5 mal 10, 50. Es gibt kein Mal jetzt dazwischen, es ist nur das Minus da. Und 1 mal 0 ist 0. Also Und jetzt, dass ich auch die Punktrechnungen gemacht habe, bleibt nur eine Strichrechnung, aber die 0 spielt keine Rolle bei Subtraktion oder Addition. Also das Ergebnis ist minus 50. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Ciao.